Der Emil ist aber schon geimpft, oder? Der Emil ist jede Woche, wenn er hier bei uns sitzt, sogar auf Super 3G, sicherheitshalber. Dreifach getestet, dreifach geimpft, dreifach genesen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es Menschen gibt, die vor der Impfung mehr Angst haben als vor Corona. Ich schon. Es liegt an der Pharmaindustrie. Ja, wir wissen ja alle, dass sich die Pharmaindustrie in ihrer Geschichte nicht gerade mit Rum bekleckert hat. Aber da geht es um eine Impfung, die das Potenzial hat, eine Krankheit auszurotten, so wie seinerzeit die Pocken. Genau, das ist es ja so gerade. Stell dir vor, die Bocken gäbe es noch. Ja, die Pharmaindustrie wird sich freuen. Da gäbe es inzwischen Medikamente zum Sauffordern. Eben, und deshalb bezahlt die Pharmaindustrie die Impfgegner dafür, dass sie sich nicht impfen lassen. Geh auf, so also wo hast denn das schon wieder her? Impfgegner glauben ja, dass sie von der Pharmaindustrie vergiftet werden. Da werden sie sich von denen fürs Nichtimpfen bezahlen lassen. Genau. Ich beweis es da. Was hat denn die Pharmaindustrie am liebsten? Der Pharmaindustrie wäre wohl am liebsten, wenn alle Menschen chronisch krank wären dann würde sie ihre Umsätze in den Himmel steigern. Und renommierte Beratungsunternehmen wie Goldman Sachs empfehlen auch, verstärkt den Fokus auf Medikamenteentwicklung zu legen. Siehst, da haben wir es ja schon. Ja, okay. Aber Impfung ist kein Medikament. Ja, eh nicht. Aber weißt du, wie Pharmakonzerne arbeiten? Naja, sie forschen halt, bis was Brauchbares rauskommt. Dann geht das Ganze in die Begutachtungsphase und wenn es okay ist, wird es verkauft. Nicht so schnell. Bleiben wir noch kurz beim ersten Teil der Forschung. Wie geht das denn so vor sich? Pharmakonzerne arbeiten mit Universitäten zusammen. Die Universität vergibt nur dann einen Forschungsauftrag, wenn eine Pharmafirma mit an Bord ist. Das beschränkt die Forschung auf Massenkrankheiten. Seltene Krankheiten fallen unter den Tisch. Da gibt es einfach zu wenig Verkaufspotenzial. Einen Teil der Forschungskosten trägt die Pharmafirma, den größten Teil aber die Universität. Also wir Steuerzahler. Kommt bei der Forschung etwas heraus, kassiert die Pharmafirma das Patent und wir alle dürfen nochmal dafür zahlen. Siehst, die Fakten liegen ja am Tisch. Ja, es läuft halt, wie es heute halt läuft, aber das hat immer noch nichts mit der Impfung zu tun. Meinst du, und woran wird dann am meisten geforscht? Vorrangig wird an Medikamenten geforscht. Die Pharmaindustrie hat kein Interesse daran, zu viele Impfungen auf den Markt zu bringen. Impfungen verhindern Krankheiten, Medikamente hingegen behandeln Krankheiten, teils über Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt ist alles klar, oder? Du meinst also, die Corona-Impfung würde die Krankheit ausrotten? Dann gibt es allerdings für die Pharmaindustrie, die schon fleißig an Corona-Medikamenten forscht, aber nichts mehr zu verdienen. Deshalb bezahlt die Pharmaindustrie Impfgegner, damit uns Corona weltweit erhalten bleibt? Genau so ist es. Also hoffe, das glaube ich nicht. Aber es liegt doch alles auf der Hand. Schon, aber nicht alles, was auf der Hand liegt, muss zwangsläufig auch zusammengehören. Ich denke, die Leute machen das freiwillig, ohne dass die Pharmaindustrie da irgendetwas machen oder irgendjemanden bezahlen muss. Die Pharmariesen lehnen sich einfach gemütlich zurück und schauen sich das ganze Treiben genüsslich mit einer Tüte Popcorn in der Hand an. Aber, aber... Aber das kann es ja nicht geben, da schneiden wir uns ja ans eigene Fleisch. Ja, was willst du denn von einer Bevölkerung erwarten, die seit Jahrzehnten mehrheitlich Parteien wählt, die Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung machen? Also Naturblöd. So könnte man sagen. Toi, toi, toi.